Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Geht es Ihnen auch so, dass Sie zwar eine Verletzung des Partners vergessen wollen, aber die verletzende Situation sich Ihnen immer wieder aufdrängt? Sie haben das Gefühl, Sie sind diesen Attacken Ihrer Gedanken hilflos ausgeliefert? Nein, sind Sie nicht! Tatsächlich sind sie, ungewollterweise natürlich, der Verursacher dieser schmerzhaften Gedanken. Ja, ihr Partner hat sie verletzt, dafür ist ihr Partner verantwortlich. Die Richtung ihrer Gedanken sind jedoch ihre Sache. Bevor ich Ihnen sage, was die meisten unbeabsichtigterweise falsch machen und wie sie effektiv ihre Gedanken beherrschen können, muss ich Ihnen die Neurobiologie von Erinnerungen erklären. Auch wenn es sich anders anfühlt, sind unsere Erinnerungen nicht wie Karteikarten aufgereiht in Schubladen. Es ist nicht so, dass wir jedes Erleben gleichberechtigt in unserer Erinnerung einsortieren, wie genormte Karteikarten. Es ist nicht einmal so, dass eine Erinnerung beim ersten Mal aus dem Gedächtnis geholt, die gleichen Neuronen und ihre Verbindungen auslöst, wie beim x Mal. Tatsächlich ist unser Gehirn so gebaut, dass es eine Erinnerung in gewisser Weise immer wieder neu durch Neuronenverbindungen aufbaut. Das bedeutet, jedes Mal, wenn Sie sich an die schmerzhafte Situation erinnern, werden Teile in Ihrem Gehirn aktiviert, bei jeder Aktivierung werden mehr Neuronen und Verbindungen gestärkt und die Erinnerung wird leichter aktivierbar. Das wussten sie auch schon bevor die Neurobiologie es entdeckt hat, denn sie nutzten diesen Effekt beim Vokabellernen. Jedes Mal, wenn sie sich nach ein paar Tagen versucht haben an das Fremdwort zu erinnern, haben sie gemerkt, dass es leichter wurde. Leider trifft diese Verstärkung der Erinnerung auch auf die negativen Dinge zu, die wir lieber hinter uns lassen wollen. Deshalb, wenn sie vor dem Einschlafen die schlimme Situation durchdenken, wird sie ein größerer Bestandteil ihres Gehirns und sie können sich Weise, immer besser daran erinnern. Leider hat man das Gefühl, man könnte es durch durchdecken, also zum Beispiel, dass man noch und noch einen Grund entdeckt, dass es ein unmögliches Verhalten vom Partner war, zu Ende denken und man hätte es dann los. Dieses Gefühl täuscht leider. Statt den Gedanken und das Gefühl loszuwerden, verstärkt man es nur. Also nicht daran denken? Ja. Und ich weiß, das ist schwer bis unmöglich. Denn bekanntermaßen, wenn man an etwas nicht denken soll, dann drängt es sich einem noch mehr auf. Also was hilft? Wenn ich jemanden auffordere, nicht an das Wort Haus zu denken, dann ist es kaum möglich sein, das einzuhalten. Aber wenn die Aufforderung ist, denken Sie nicht an das Wort Haus und sagen Sie mir stattdessen, was 12 mal 35 ist. Wenn jemand nicht gerade ein Mathe-Genie ist, wird er beim Rechnen nicht mehr an das Wort Haus in seinem Kopf haben. Deshalb ist die beste Methode, negative Gedanken zu verlieren, sich auf positive zu konzentrieren. Okay, stimmt, das ist nicht leicht, wenn die Wut auf den Partner in Ihnen hochkocht. Glücklicherweise gibt es eine Methode, wie man es sich leichter machen kann, die Denkrichtung zu ändern. Je mehr man sich im Beziehungsalltag auf die positiven Momente konzentriert, desto leichter wird das Umschalten bei sich aufdrängenden negativen Gedanken gelingen. Auf couplecoaching.de zeige ich Ihnen eine unkomplizierte Methode, wie Sie diese nützliche Fähigkeit entwickeln können und zusätzlich durch die Denkanstöße in meinem Videokanal können Sie entdecken, wo alles positive Momente zu